Hier, hier, hier. Aha. Album Nummer 2. Was ist los, Alter? Hier. Ja. Deine Gerüchte sind nur heiße Luft und prompt ist das Geschrei Große steige hoch aus der Szene auf wie der Eiffelturm 1 zu 0 für Brems, meist gebucktes Wie der Stadt Du schreibst genauso viele Zeilen wie ich Doch warum nie zum Takt und warum sind die Reime, die du schreibst immer primitiv Und gleich tut mir leid, doch deshalb piss ich dir ans Bein. Ich bin ehrlich, ich geb dir eine Chance, wenn du dich bessern würdest Doch deine Zeilen gehen immer knapp vorbei wie Messerwürfe Der Name Joker, ich bin gerne hier im Stadtbezirk Weil meine Freunde dich zerbrechen können wie Abrissbörn Ich mach deutschen Rap, weil ich ein Face ab für Korrektur, es mal was, ist mal was, Imperativ, <lacht> Abitur. <lacht> Kleiner Spaß, denn wenn Fliegen hinter Fliegen, Fliegen, Fliegen, Fliegen, Fliegen nach, was ist das? Jetzt wisst ihr Bescheid, wenn ich will, hebe ich das Level bis ins All. Ich bin noch jung, noch keiner hier bringt mir was bei. Immer dann, wenn du nicht mehr weißt, wo lang, wenn du nicht mehr weißt, wohin, wenn dir wegen was auch immer alles stinkt. Immer dann, gönn ich mir ein bisschen fangen, dreh den Beat auf und an. Immer dann, wenn mich etwas überkommt. Immer dann, wenn du nicht mehr weißt, wo lang, wenn du nicht mehr weißt, wohin, wenn dir wegen was auch immer alles stinkt. Immer dann, gönn ich mir ein bisschen fahren, dreh den Beethoven an. Immer dann, wenn mich etwas überkommt Deine Technik lässt zu wünschen übrig, deine Parts sind miserabel Was kann ich dafür, dass du partout Den Unterschied nicht wahrnimmst sich und du, das geht nicht wie ein Rennfett ohne Beine, Rapper ohne Reime, deine Crew stinkt wie ein Stall voller Schweine. Ich bin 24, hab ein Deal und deine Motorsäge. Ich bin bereit loszulegen, Kopf ab ohne groß zu reden. Wenn du fertig bist, homie, dann pass das Mike zu mir. Ich hab ne übergroße Presse und dein glänzendes Gehirn. Eil auf Money Nummer 1, ich bin dir im Vorteil, weil mein Boss Berliner ist und sowieso alles. Verurteilt, yeah. Ich halte mich an keine Regel, regel meine Sachen selber. Und daran wird sich auch nichts verändern, solange ich mein Geld mache. Ich hab jetzt einen guten Weg gefunden, mein Geschäft zu handeln. Was nicht heißt, dass ich nicht konsequent bin, wenn das Platz sich wendet. Joker, Music, Two-Face, arrogant, mir fallen noch tausend Wörter ein. Ich bin noch jung, doch keiner hier bringt mir was bei. Immer dann, wenn du nicht mehr weißt, wo lang, wenn du nicht mehr weißt, wohin.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 auch immer alles stinkt. Immer dann, gönn ich mir ein bisschen fahren, wie den Beat auf und pack. Immer dann, wenn mich etwas überkommt. Wenn ich heute so an früher denke, denke ich besser mal an heute, wen ich jetzt verleugne und wer immer noch mein Freund ist. Wäre egal, wie hart der Weg auch war, loyal ist und mein Rücken stärkt. Ich würde die Namen wirklich gerne nennen, wenn ich wüsste wer. Doch ich weiß es nicht, ich traue keinem außer meiner Mann Die Einzige, die immer zu mir hielt, auch wenn's nicht einfach war. Doch das hier wird kein deeper Track. Dafür ist der Beat zu Gangster. Ich wurde bloß gesigned, um endlich dieses Spiel zu ändern. Ich kämpfe Bloß eine Handvoll Leute, die das Potenzial besitzen, etwas zu reißen und dem Game in die Visage wichsen. Zu viele sind gescheitert, ich bin Deutschlands letzte Hoffnung. Ich mach's offiziell, ich bin bereit, dieses Geschäft zu rocken. Find dich damit ab, du Wichser, brennst mich, wenn du kannst. Ich habe jahrelang gelernt und bin bereit für dieses Amt. Alarmstufe Ruhe. Mein Stolz ist meine Stadt, meine Stimme ist das Mike. Ich bin noch jung, doch keiner hier bringt mir was bei. Immer dann, wenn du nicht mehr weißt, wo lang. Wenn du nicht mehr weißt, wohin. Wenn dir wegen Immer immer dann, gönn ich mir ein bisschen Fan Dreh den Beat auf und immer dann, wenn mich etwas überkommt, immer dann, wenn du nicht mehr weißt, wo lang, wenn du nicht mehr weißt, wohin, wenn die wegen was auch immer alles steht, immer dann, gönn ich mir ein bisschen Fan, dreh den Beat auf und bang. immer dann, wenn mich etwas überkommt.